Es ist soweit. Euro 20 Plus geht in die nächste Runde. Die Bundesbank lädt euch nach Frankfurt ein, diskutiert mit 200 anderen jungen Menschen und Experten zwei Tage lang über die Zukunft Europas und den Euro. Zum einen ähm, interessiert mich eben die Entwicklung des Euros in der Zukunft, gerade auch in Anbetracht des Brexits, wie es vielleicht auch weitergeht. Europa sind wir und Europa ist unsere Zukunft und für Europa müssen wir uns einsetzen. Townhall mit Jens Weidmann und Tilo Jung wird auf jeden Fall spannend und dann auch die Workshops sind einige sehr spannende Themen dabei. Ihr könnt dem Vorstand der Bundesbank eure Fragen stellen und an Workshops zu den Themen Zukunft Europa, Digitalisierung, Herausforderungen der Ökonomie und nachhaltiges Wirtschaften teilnehmen natürlich bekommt ihr auch wieder die Gelegenheit, eure eigenen Projekte vorzustellen. Ich glaube, ein bisschen darauf zu hören, wie die jüngere Generation das Verhältnis zum Geld hat, das ist auch für uns lehrreich. Sei auch du dabei. Ab Mitte September könnt ihr euch unter euro20plus.de bewerben.